Hallo zusammen, ich bin Marina Weisband und ich bin aus der Sowjetunion stämmige, gläubige, nicht religiöse Jüdin. Und das ist Ilja Havemann. Ich bin nördlich von Tel Aviv in einem kleinen Ort, der nennt sich Ranana. Ich bin sogenannter modern orthodoxer Jude. Und wir beide haben uns zusammengetan, weil ihr mir auf Twitter ganz ganz ganz viele fragen rund um das thema judentum gestellt habt als ich den fehler gemacht habe zu fragen hey was könnte ich in einem kurzen kleinen video noch über das judentum erwähnen und die meisten eurer fragen drehten sich um das thema religion und ihr hattet ganz viele fragen zu sitten von denen ihr mal gehört habt äh, oder zur weltanschauung und wir haben uns vorgenommen sie alle zu beantworten also, Elia, bist du bereit? Ich bin bereit. Here we go. Glauben Jüdinnen an ein Leben nach dem Tod? Äh, ja, wir glauben an die kommende Welt, an Ulam Habar. Und äh, wir wissen aber nicht, wie sie aussieht. Es ist nicht so richtig zu vergleichen mit dem Paradies für die Christen. Wir haben auch keine Hölle. Und wir glauben, dass in der kommenden Welt alle wieder leben werden und zwar auch nicht nur Juden, sondern alle, die in ihrem Leben Recht schaffen und aufrecht waren. Nee, alle. Punkt. Alle Punkt. Auch die Bösen. Alle, Punkt. Auch die Bösen. Ähm, weißt du, warum wir elf Monate lang Kaddisch sagen? Für die Bösen. Elf Monate Kaddisch. Kaddisch ist das Gebet, das Trauergebet, ähm, auf Aramäisch übrigens, nicht auf Hebräisch, ähm, was ähm, ja, hinterbliebene sagen wenn einer ihrer liebsten stirbt und und das sagen sie elf monate lang und dann jedes jahr einmal zum todestag und äh, die elf monate ist deswegen weil die schlimmsten sünder kommen nach elf monaten in die kommende welt und äh, dieses kaddish ist sozusagen die bitte an an gott diese zeit abzukürzen und ähm, das heißt die rechtschaffenden kommen sofort also davon gibt es aber so gut wie keine und die allerschlimmsten sind da ähm, nach zwölf Monaten, aber die gibt es auch nicht und deswegen hören wir nach elf Monaten auf. Das heißt, ähm, äh, elf Monate ist daher der die Grenze, und nach elf Monaten kommt selbst Mörder, Kinderschänder, you name it. Alle kommen in die kommende Welt. Wie nennen Juden ihren Schöpfer? Haben Sie verschiedene Worte? Wir haben so viele Worte. Ähm, wenn wir die besten Worte. Wenn wir, wenn wir Slichot lesen, habe ich eine ganze Seite im Gebetbuch an Namen für Gott. Ähm, unglaublich für den Namen. Ja, aber der, der Hauptname ist, den wir benutzen, ist Hashem. Und Hashem heißt wiederum der Name. Das heißt, wir sprechen den Namen eigentlich nicht aus. Es gibt ja die, die Zeugen j -Punkt. Ich spreche den Namen nicht aus, weil dieses Wort ist das, was wir auf keinen Fall sagen. Uh, ihr werdet auch häufiger finden, dass ähm, religiöse Juden ähm, das Wort Gott nicht ausschreiben, sondern ähm, G-TT schreiben. Auch das, um nichts überflüssigerweise zu schreiben. Naja, es ist, äh, wenn Gott ausgeschrieben ist in der Jutkei äh, Wavkei, also die hebräischen Buchstaben, dann darf man es nicht an profane Orte bringen. Und da ich möchte, dass man mein Buch auch auf dem Klo lesen kann, weil Klo-Lektüre ist ja immer die beste Lektüre, habe ich hier auch Gott immer abgekürzt. Wie ist der Anteil praktizierender Juden in Deutschland? Äh, das weiß man nicht genau, weil es dazu nicht exakt Erhebungen gibt, aber er ist sehr, sehr klein. Und das hat unter anderem etwas damit zu tun, dass die meisten Juden in Deutschland heutzutage, wie ich, Immigranten aus der Sowjetunion sind die ähm, größtenteils ohne Religion aufgewachsen sind, einfach weil Sowjetunion. Ähm, und äh, es ist tatsächlich so, dass hier in Münster, glaube ich, von 800 Leuten, die in der Gemeinde Mitglied sind, ja, so wöchentlich, wir, wir gucken immer, dass wir unsere zehn Männer zusammenkriegen. Ja, in Hamburg, was ja eine größere Gemeinde ist. Ähm, da haben wir normalerweise die zehn Männer zusammenbekommen, ähm, am, am Schabbat zumindest. Aber von diesen zehn haben auch nur ein Bruchteil tatsächlich Schabbat gehalten. Also die meisten sind mit dem Auto gekommen und, und wieder gefahren. Das heißt, ähm, den, die waren so wie du, die haben an Gott geglaubt, aber waren nicht religiös. Ähm, was sind die höchsten Feiertage und was feiern sie? Der höchste Feiertag im Judentum ist der Schabbat. Und das ist etwas, was ähm, das Leute nicht so bewusst ist. Wir haben unseren höchsten Feiertag wöchentlich. Und ähm, Yom Kippur ist der höchste Shabbat, also der allerhöchste Feiertag. Ich weiß das Wort. Und der hat, ist einmal jährlich. Genau. Ähm, das Wort allerhöchste hat man euch bestimmt in der Grundschule schon erklärt. Man kann ein Superlativ nicht noch mehr Superlativisieren. Wir können das. Wir haben einen höchsten Feiertag und einen allerhöchsten Feiertag. Und ähm, der wichtigste Feiertag allerdings ist Pessach. Ähm, weil Pessach ist quasi die Geburtsstunde des jüdischen Volkes. Der Auszug aus Ägypten, den wir dort feiern, ähm, ist das. Vorher gab es keine Juden, vorher gab es Hebräer. Und äh, äh, deswegen glaube ich, dass Pessach der wichtigste ist. Ähm, es gibt äh, grundsätzlich halt Feiertage, die Chagim genannt werden auf Hebräisch. Das sind die, wo man nicht Feuer machen darf und ich arbeiten darf, wie am Schabbat. Und dann gibt es Feiertage, die anders sind, wie zum Beispiel Purim oder Chanukka, die nach der Tora dazugekommen sind und an denen darf man Feuer machen und so weiter. Und das sind dann die niederen Feiertage. Was ist der Unterschied zwischen Tempel und Synagoge? Ähm, also für die meisten Juden in Deutschland ist der Tempel tatsächlich das Haus Gottes und ähm, der zweite Tempel wurde zerstört. Und Tempel ist etwas Heiliges, während die Synagoge einfach der Ort ist, an dem man zusammenkommt, um gemeinsam zu beten. Genau. Und die ähm, liberalen Juden in Amerika nennen ihre Synagoge Tempel. Und deswegen ist die Frage wahrscheinlich auch gekommen, weil es gibt Tempel und Synagogen heute, viele Tempel. Und das ist auch einer der wichtigsten Unterschiede zwischen liberalem Judentum und dem orthodoxen Judentum. Wir hoffen darauf, dass der Tempel wieder eröffnet wird und wieder gebaut wird eines Tages. Und die Liberalen wollen das nicht und nennen deswegen ihre Gebetsstätte Tempel. Reden wir über Hüte, Leute wollten viel zu Hüten wissen, warum trägt man eine Kippa? Man trägt eine Kippa, um Demut gegenüber Gott zu zeigen, dass man sozusagen zwischen sich und Gott, der ja, naja, nicht in Wirklichkeit, aber äh, so gefühlt oben über einem steht, ähm, eine Barriere macht und sich selber nicht erhöht. Ist auch übrigens sehr interessant, weil es ähm, ist ein, ein großer Unterschied in der Kultur zwischen Juden und Christen. Ähm, Christen, wenn sie die Kirche betreten, nehmen sie den Hut ab. Und wenn wir die Synagoge betreten, setzen wir den Hut auf. Ähm, und ähm, wer meine Synagoge besucht, man muss keine Keeper tragen. Es, man kann auch ein Basecap nehmen, man kann einen Hut nehmen. Es ist egal, Hauptsache der Kopf ist bedeckt. Wann wird welcher Hut getragen, zum Beispiel die in Pelz? Und wie werden die bezeichnet? Wer trägt welchen? Der Pelzhut, das ist der sogenannte Stremel. Ähm, der wird am Schabbat und an Feiertagen getragen von äh, einer gewissen chassidischen Gruppe, die ihren Ursprung in Osteuropa hat. Ähm, das war damals eine Art und Weise, sie äh, lächerlich zu machen und das haben sie als Tradition einfach äh, aufgenommen. Hat also keinen ja, allgemeinen jüdischen Hintergrund, sondern ist wirklich nur diese eine Gruppe. Ähm, allerdings ist diese Gruppe relativ groß und in Israel ist Pelz grundsätzlich verboten. Man darf hier keinen keine Pelzklamotten tragen. Der Import von Nerzen und so weiter ist verboten und der Besitz auch. Und für die Strähmels gibt es eine Ausnahme. Was genau hat es mit dem schwarzen Kästchen und dem Band beim Gebet auf sich? Ähm, ja, ich habe das hier. Ich bin ja vorbereitet. Sehr gut. Als hätte ich dir verraten, welche Fragen kommen. Ja, ich habe hier so eine Excel-Tabelle. <lacht> Sie ist äh, lang, sie ist zu groß. Also, die, äh, man bewahrt diese Kästchen in so einer Samttasche auf. Da steht auch drauf, manche haben ihren Namen da drauf gestickt. Ähm, hier steht einfach nur Tvelin, was äh, das hebräische Wort für ja, diese Kästchen ist. Und die sind ähm, in so einem Plastikgehäuse eingepackt, äh, um sie zu schützen. Okay, Und äh, werden dann so rumgewickelt. Jeder Jude hat seine eigene Wickeltechnik für die Aufbewahrung und da ist dann dieser Kasten drin und dieser Kasten, obwohl er so scharfkantig ist, ist komplett aus Leder und in diesem Kasten, man kann das hier öffnen also wenn man es öffnet, muss man es danach wieder nähen, also das ist nicht einfach zu öffnen, ähm, ist eine Pergamentrolle drin, wo das Schmargebet drauf draufsteht. Das Schmar das heißt Höhere Israel, was das wichtigste Gebet im Judentum ist. Und, ähm, und in diesem Gebet steht auch drin, dass man diese Dinger tragen muss. Ähm, ich habe übrigens ein Foto, vielleicht kann ich dir das schicken, dass wir das einblenden können, wie die von innen aussehen. Dann könnt ihr das mal sehen. Ich pack das mal wieder ein mit meiner eigenen Bibeltechnik. Wie steht es im modernen Judentum um Gleichberechtigung und Emanzipation? Oh Gott, äh, sehr komplexe Frage. Wir könnten dazu ein eigenes Video machen. Ähm, es gibt im Judentum feministische Strömungen. Es gibt im liberalen Judentum auch Frauen, die die Tora lesen und es gibt Rabbinerinnen. Ähm, gleichzeitig ist per Text die Geschlechtertrennung ziemlich eingemauert und ähm, es ist kompliziert. Ich glaube, dabei belasse ich es. Das ist kompliziert. Ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel über Feminismus geschrieben. Und das war eines der schwierigsten Kapitel, die ich geschrieben hatte. Ähm, äh, es gibt da noch viel zu tun. Allerdings gibt es auch orthodoxe Rabbinerinnen, das äh, gibt es durchaus. Ähm, die äh, Töchter von Rashi haben auch Tfilin getragen, die wir eben gesehen haben. Ähm, also es gibt da noch viel, viel Möglichkeiten, die die Halacha erlaubt, wie man die Geschlechtertrennung aufweichen kann. Aber äh, sie wird natürlich immer da bleiben. Was für mich persönlich wichtig ist, ist, dass ähm, auch wenn es keine Gleichberechtigung im Sinne, wie er eigentlich sein sollte, gibt ähm, äh, Gibt es dennoch eine Gleichwertigkeit. Zumindest in den Gemeinden, in denen ich unterwegs bin. Und, äh, äh, und da gibt es noch viel zu tun in den ultraorthodoxen oder charedischen Gemeinden. Ähm, viele von euch haben wahrscheinlich unorthodox gesehen, die Serie, die übrigens nicht repräsentativ ist fürs Judentum, allerdings sehr dokumentarisch für das, wo die Dame herkommt. Ähm, und das sehe ich mehr als gesellschaftliches Problem und weniger als jüdisches Problem. Und ähm, äh, Aber diese Gleichwertigkeit äh, ist halt wichtig, meiner Meinung nach. Und ähm, ihr dürft mir wirklich gerne widersprechen, äh, wenn ihr sagt, eine Gleichwertigkeit ohne Gleichberechtigung kann es nicht geben. Und ich rede mir ein, dass es das doch geben kann. Wie unterscheiden sich ultraorthodoxe, orthodoxe, gläubige, praktizierende und kulturelle Juden? Wir sind ja ein schönes Beispiel, oder? Ja, also du bist äh, modern orthodox und ich bin nicht religiös, aber gläubig und kulturell Jüdin. Nennen wir Massorti. Ja. Genau, also. Ähm, es gibt, es gibt 10.000. Ich glaube, es gibt so viele Arten, die jüdische Religion zu leben oder nicht zu leben, wie es Juden gibt. Wahrscheinlich mehr, als es Juden gibt. Ja, manche Menschen sind, haben doppelte Identitäten. Ja, <lacht> <lacht> ja nee, also ja. Der, der wichtigste Unterschied ist halt, dass man bei den Ultraorthodoxen das äußerlich sofort erkennt. Ähm, und bei den modern-Orthodoxen wie mir eben nicht, solange ich meine Keeper verstecke. Und. Ähm, obwohl wir theologisch relativ nah beieinander sind. Ähm, bis auf die Sache, die wir eben besprochen haben, mit Wertigkeit von Frauen und so weiter, haben wir natürlich schon Unterschiede, aber ähm, sonst sind wir, also ultraorthodoxe Menschen würden bei uns in der Synagoge beten und wir beten bei ultraorthodoxen, während ich äh, bei einer in einer liberalen Gemeinde nicht beten würde, obwohl die genauso aussehen wie ich. Ähm, mhm. das, die Unterschiede sind, also die optischen Unterschiede, sind weniger wichtig als die inhaltlichen Unterschiede. Das normale jüdische Leben und das orthodoxer Juden. Wie sehen sich die beiden gegenseitig? Und gibt es noch verschiedene andere Gruppen in Deutschland? In Deutschland musst du sagen, ne? Ja, ich würde sagen, die, also ähm, in Deutschland sind die allermeisten Juden, obwohl sie in Sogenannte orthodoxe Einheitsgemeinden gehen. Ja, ich gehe in eine orthodoxe Gemeinde, sind nicht orthodox. Es gibt ein paar orthodoxe Gemeinden in Deutschland, also die die man auch wirklich von außen sieht. Ähm, aber die aller, allermeisten ähm, sind normal. Ich, ich glaube, so aus aus unserer Sicht sind wir einfach nur alle froh übereinander, dass wir da sind und dass wir leben. Ja, also ähm es gibt eine innerjüdische Mission, dass man versucht, nicht religiöse Juden wieder zum religiösen Judentum zurückzubekommen. Aber ähm, im Grunde genommen akzeptiert man sich, wie man ist. Gibt es heute in Deutschland noch viele Juden, die die Torah wörtlich nehmen? Ähm, meine Antwort wäre, widersprich mir bitte, wenn ich falsch liege, dass die Torah von niemandem wörtlich genommen wird, zumindest der schriftliche Teil weil ja zu dem wörtlich Nehmen noch die Auslegung gehört. Zum Beispiel der Grund, dass äh, Juden milchiges und fleischiges trennen, liegt im Gebot, du sollst das Kalb nicht in der Milch deiner Mutter kochen, was definitiv ausgelegt werden muss. Äh, und äh, viele der Geschichten aus der Tora werden eben auch nicht so verstanden, dass sie eins zu eins passiert sind, sondern sie werden ausgelegt und sie stehen als Metaphern für etwas. Ich würde gerne widersprechen. Ähm, die Geschichten werden in orthodoxen Kreisen als wahr angenommen. Das heißt, äh, die Geschichte um Abraham, Jetzrak und Jakob und wie sie nach Ägypten und so weiter, das wird als wahre Geschichte ähm, gelesen, äh, wörtlich, wie sie dort steht, ähm, wenn es darum geht, wie die Gesetze äh, zu interpretieren sind. Da steht drin, dass wir, dass wir jemanden, der äh, nicht Schabbat hält, den müssen wir umbringen. Und ähm, das machen wir nicht. Das machen wir auch schon, äh, das haben wir eigentlich noch nie wirklich gemacht. Okay? Und, äh, und das liegt daran, dass wir eben die be bealepä, also die mündliche Tora, äh, hinzuziehen müssen, die die Gesetze aus der schriftlichen Tora erklärt und einordnet. Und eben sagt, äh, dass äh, zum Beispiel das, das Töten von Leuten, die keinen Schabbat halten, ja, äh, keine ernste Option ist, sondern dass das wirklich einfach nur unterstreichen soll, wie wichtig ist das Schabbat zu halten. Und ähm, äh, insofern stimme ich dir zu, natürlich ähm, braucht man die Interpretation. Die Interpretation ähm, bezieht sich auf die mündliche Tora in meisten Fällen. Ähm, aber die Geschichten werden durchaus als Wahrheit betrachtet im orthodoxen Judentum. Es gibt dann halt den Konflikt, ähm, wie alt ist die Erde? Ne? Äh, 5700, wo sind wir? 86 oder so? Äh, Jahre? Oder sind das irgendwie doch ein paar Millionen? Und die Wissenschaft ähm, kann ja durchaus nachweisen, dass äh, die Erde etwas älter ist als 5800 Jahre ungefähr. Ähm, äh, ich persönlich sehe das dann so wie ähm, parallele Wahrheiten, die parallel existieren, wie zum Beispiel, ähm, es licht eine Welle oder ein Partikel. Die Wissenschaft sagt ja.